Ich bin hier in Emmen geboren, und zwar am 9. Juni 1929. Sie sind in Emmen geboren. Sie, sagen Sie so ein bisschen was zu Ihrer Kindheit und von Familie? Ja, ich bin in einer, äh, in einer großen Familie geboren. Wir waren sieben Kinder und äh, ich war das, das letzte, bin der, der letzte von den sieben. Und mein Bruder, wie ich geboren wurde, der war, hatte äh, schon das Abitur gemacht, der war schon 20. Und so war da ein ziemlich großer Abstand zwischen unseren, unseren Geschwistern. Und äh, somit war auch dann, wie der Krieg anfing, das war 1939. Da waren wir gerade so 19 Jahre alt und äh, fanden das so ganz toll, das Krieg war. Richtig Krieg, wie bei Winnetou und, und, und so weiter. Nicht? Und, Mensch, war, erwarten wir schon darauf, dass ein Flugzeug abstürzen würde bei äh, am Sportplatz da am Deich und wir würden ihn in den Gefangen nehmen und so weiter als Kinder. Das war eine sehr große, große Sache. Wo haben Sie gewohnt? In der Zeppelinstraße mhm. in, Isenburg, in, Bordhusen. in Bordhusen, ja, in der Nähe der Kesselschleuse. Da bin ich auch aufgewachsen und äh, da habe hab ich auch so... Äh, eigentlich bis auf die Kinderlandverschickungszeit, äh, die wir wurden ja äh, Kinderland verschickt, 1943 42, wie die Bombenangriffe immer stärker wurden und die äh, äh, Bunker noch nicht fertig waren hier in Emmen, wurden wir dann äh, mit den Schulen verschickt in verschiedene Landesteile Deutschlands, äh, Sachsen auch und, und äh, Thüringen. Und, aber wir hatten dann äh, das Glück, wir waren in Hessen, in, in der Nähe von Kassel, in Bad Wildung. Und da waren auch die, die, die, das Mädchengymnasium damals und meine Schwester, die war auch da. Aber wir haben uns auch kaum irgendwie gesehen. Man lebte da so nicht gerade äh, ja wir waren ja noch, noch Kinder und das fand das alles mhm. als Abenteuer ne? ja das ist eigentlich das was ich so von der Jugend äh, ja, ja. ja so von der Jugend von von der frühesten Jugend die dann äh, äh, eigentlich ja noch Jugend war bis der Krieg zu Ende ging die, äh, die Zeitungen, die, die wir befragt haben, jetzt so auch die in ihrem Alter sind. Ne? Also die waren zwar ein, ein, zwei Jahre zum Teil jünger, älter, älter, älter, also eher geboren. Die haben auch noch berichte so von dieser Zeit. Hitlerjugend, deutsche Jugend. Haben sie das noch auch so aktiv ja. gemacht? Ja, ja, Hitlerjugend, ja. Wir wurden ja mit, mit zehn Jahren wurden wir ja so, äh, vereidigt zur zu, äh, DJ. Und äh, das war deutsche Jugend. Und da war man bis zum 14. Lebensjahr, glaube ich, glaub bis zum 14. Und dann hieß es HJ, dann kam man in die HJ, das war dann die Hitlerjugend. Die, hatten die, die DJ, die hatte so eine, so eine, wie die SS, so eine, aber nur eine, eine Rolle. Die SS hatte hier dieses zwei und die Hitlerjugend hatten eine. Die DJ, das waren die Kleinen, die Pimpfe. Mit 14 Jahren war man ja schon ein bisschen hereingereift. Da hatten wir eine Armbinde mit, äh, mit weißen Streifen drin und mit dem, mit dem Haar Das war Hitlerjugend. Sie haben ja auch schon andere äh, Leute interviewt, wie Sie sagten, sind die ja älter als ich. Äh, es war drei Jahre älter und das war damals ein sehr großer Unterschied, ob mein Jahrgang 27, 28, 29 oder 30 war. Die 30, der Jahrgang 30 waren, die hatten Glück, die, die, die kamen noch immer mit blauen Auge davon. Aber 29, das war schon so ein ganz kritischer Jahrgang. Und äh, die äh, 27 und 28, das haben Sie ja auch sicher von den Herren da gehört, vernommen, dass die noch richtig im Einsatz gewesen sind. Und äh, wir eigentlich noch gerade mit dem blauen Auge so davongekommen sind, Jahrgang 29, obwohl es äh, auch nicht gerade sehr sehr einfach war und wir waren ja im im Grunde eigentlich noch richtige Kinder. Wenn man, ich gucke mir darauf immer heute die, die oder in meinem ganzen Leben immer so 14-, 15-jährige Jungs an, wie die noch richtig, sind noch richtig Kinder, so Buben sind. Nicht? Und, und wir damals schon so mit dem Ernst des Lebens gezeichnet waren. Die, das war ja auch in, in, in Bad Wildung zum Beispiel, was ich sagte, da in diesem Kinderland Verschickungslager, da Kinderland Verschleppungslager. Und äh, da, wurde, da wurde man auch eigentlich nur äh, hitlermäßig äh, gedrillt und, und haben wir eben ständig immer, immer Exerzierdienst und, und hier äh, die, die Geländespiele, das waren dann auch so, so gegen, gegen den Feind, hier einer und da einer und so weiter. Ne? Und äh, dann... Äh, und dann kamen wir ja wieder zurück, damals von, äh, aus, also aus diesen Kinderlandverschickungslagern wie hier in M. die Bunker, aufgebaut waren und da ging das dann ja los, also mit diesen verstärkten Fliegeralarm und mit diesen Angriffen und so weiter. Und äh, darüber ist ja an sich viel abgesprochen worden, mit den, die, dass die immer, immer schlimmer wurden und, und die, besonders dieser letzte äh, große Angriff. Am 6. September, wo die ganze Stadt dann sie platt gemacht wurde. Da war das ja so, dass die, die, die Bunker fast am Kopf standen. Die schwanken ja so hin und her. Und dann, also das, das daran kann ich mich natürlich auch noch ganz genau erinnern. Die, die Lichter fielen aus und, und, und das wurde heiß in den Bunkern von dem. Draußen, die so und dann kam wieder so ein Geschwader und die nach zehn Minuten, jetzt war alles ruhig und da dachte man, nun ist vorbei, nun ist vorbei, das ist ja gleich Und dann kam nochmal dieselbe Scheiße. Das war am 6. September, September, ja, ja. Und dann ja, nun haben sie uns, nun haben sie uns. Das war auch so ein Todesaugenblick, wo man sagte: nun ist Schluss. Und, aber da hat es tatsächlich, das habe ich später im, im Radio, äh, im, im Fernsehen, jetzt unlängst gesehen, äh, da in Hagen, da haben die tatsächlich auch diese Bunker von dieser Stärke gehabt und mit 100-Kilogramm-Bombe oder was, die sind tatsächlich äh, durchgegangen. Und da sind auch hunderte äh, Tote gewesen, das hat man damals aber äh, verschwiegen. Also das ist nicht gesagt worden oder was, das... Äh, hier ist es dann immer nur Terrorangriffe. Und äh, dass da eben in den Bunkern so viele Menschen sogar umgekommen sind. Sie haben den Angriff in Wolthusen erlebt, in den Bunkern, ja. nicht? Sagen Sie mal, ich habe den Kollegen erzählt, äh, da war ich mir nicht mehr ganz sicher. Äh, und zwar gibt es eine so eine Begebenheit, sage ich mal, dass man russische Kriegsgefangene ja. in Wolthusen, das meine ich auch, haben. Haben erzählt, noch mal das, ja, das habe ich, glaube ich, erzählt. Auch. Ja, da, da waren, wie das war, muss aber gewesen sein, 42 oder 43, 43 wird das gewesen sein. Der sagte, da werden Russen erhängt in, in, einer, in einer Ziegelei. Und da müssen wir hin. Und da haben wir das dann wirklich erlebt. Wir haben uns da versteckt und haben dann da äh, das gesehen, wie die den, äh, diesen Galgen da aufgebaut haben. Und das waren so zwei Blöcke, ja, da oben drüber, ja, da oben drüber, ja richtig, da oben drüber lag so ein Längsblock, da hingen die, die Schlingen dran und äh, dann äh, kam, wurden die da, da äh, raufgeführt, die mussten dann auf einen, auf einen äh, äh, Lastwagen steigen, kriegen dann die Schlinge um den Hals und dann fuhr der Lastwagen vor und dann psch, zack, hingen die da. Und, oh Gott, und da, da, also das war ja schon war ein, ein, so ein kleiner, aber der war höchstens so 15 Jahre, also wie wir vielleicht, noch ein bisschen älter. Und der schrie Mama, Mama und so weiter. Und, und dann hatten zwei, hatten den so, in, in, also so eingehakt, und einer lief immer hinterher und schüppte dem in den Hintern. Und sie, dann kam der darauf und das ging genau so ruckzuck und dann sagt er nichts mehr. Und da hat dieser... Dieser hier ähm, Adelbert Wils, da mein Schwager, der schrie denke ganz laut, »Oh Mama, nun lass ihn doch laufen« oder so was ähnliches. Und da haben wir dem noch guten Mund zugehalten, damit, da haben wir gedacht, »Oh Gott, wenn die uns hier finden, dann hängen sie uns da auch noch hin, nicht? Das, das war auch so, äh, habe ich so, so oft von geträumt, auch als, als Kind noch meine, »Oh Gott, warum hast du dir das überhaupt angeguckt?« so, »Wenn man sowas im Film sieht, dann denn vergisst man das wieder, nicht?« äh, mhm. Jetzt, äh, so, wenn man so, so gibt es ja noch diese solche, solche äh, mittelalterlichen Filme, wo so, was, so ein Spektakel da, oder wo so ein Kopf abgehauen kriegen und so weiter. Aber das hat man dann wieder vergessen. Aber wenn man das so, so live miterlebt hat, das wird man im Leben nicht wieder los. Da, da darf man überhaupt nicht dran denken. Der kriegst höchstens ein schlechtes Gewissen, dass du nicht dazwischen gefahren bist und, und, und, und erst die befreit. Aber das konntest du ja nicht. Da hätten sie sich gleich daneben gehängt, nicht? Und diese die Geschichte, die ich Ihnen nun vielleicht erzählen könnte, die könnte einem Mann ein, könnte ich eigentlich so betiteln Eigentlich habe ich nie darüber gesprochen. Ich habe mich immer geschämt, darüber zu sprechen, über diese Geschichte. Aber es ist eigentlich doch auch ganz interessant. Die, diese Geschichte, die könnte ich eigentlich betiteln, Fahnenflucht eines Kindes in die Freiheit. Denn Fahnenflucht, am Fahnenflucht stand der Tod, und äh, das wussten wir schon, das hatte man uns eingebläut. Und äh, so äh, das war, war nicht, nicht leicht, äh, sich äh, dazu in, in, zu, in, zu so einer Sache mhm. zu entschließen. Und äh, je älter ich geworden bin, eigentlich desto mehr wundere ich mich, dass ich damals den Mut gehabt habe, das zu tun. Und das, das muss ich mir heute eigentlich immer wieder... Je älter ich geworden bin, denke ich immer, Donnerwetter, da hast du aber wir nie was ge, gemacht, was, was nicht so leicht mhm. war. Du hättest besser äh, schön gehorsam sein können und, und so weiter. Nicht? Ja. Was heißt das Fahnenflucht, wenn Sie das sagen? Sie hatten den Einberufungsbefehl? Ja, kann ich Ihnen ja, zeigen. Ich hatte ja schon so da, den habe ich gerettet. Einen passt. Und den habe ich gekriegt am 3. April 1945. Und da steht drin, Berufsschüler, Familienstand ledig, religiöses Bekenntnis reformiert und so weiter und äh, ich war damals 1,74 groß äh, körperform schlank augenfarbe grau haare blond und ich wurde äh, berufliche technische oder sportliche Befähigungsnachweise ich hatte bereits die Segelflugprüfung A mit 14 Jahren gemacht das war auch schon ganz was Tolles und, äh, und das Fahrtenschwimmerzeugnis und äh, dann war ich äh, Schulbildung Oberschule Klasse 5. Also noch mhm. ganz unten. Ne? Kriegsverwendungsfähig und äh, Her Herein, äh, Ersatzreserve 1. Wirbezirkskommando Aurig am 3.4.1945. Heranziehung zum Reichsarbeitsdienst 1. April 1945. Da stand noch hinten drin... Der Wehrpass ist nach, Ausscheidung, äh nach Ausscheiden aus dem Wehrpflichtverhältnis vom Inhaber zeitlebens aufzubewahren. Eintragungen werden dann nicht mehr vorgenommen. Das habe ich auch einbehalten. Ne? Immer ein sehr braver Bürger. Denn es ist ja nun ganz verständlich, dass man das Ding noch hat. Ja, Ihre letzte Frage war ja, was, was, was heißt Fahnenflucht? Aber äh, zuerst muss ich da mal sagen, hier, Sie haben ja nun mal einen VR-Pass gesehen, wir sind gemustert worden und wurden dann mit 14 Jahren, äh, waren gerade so also 14 und 14, 15 wurden wir denn nach, die Musterung war in Norden und da mussten wir zu Fuß hinlaufen. glaube ich, morgen schon um 5 Uhr oder sind wir hier losgelaufen nach Norden und wurden dann da gemustert, und, also gemustert, ist untersucht und so weiter und dann sagt man ja, ihr seid gute Soldaten und jetzt werdet ihr Soldat. So, und Nun äh, kriegt ihr dieses Wehrpass und geht man schön wieder nach Hause hin, muss ja zu Fuß ganz wieder von Norden nach Hause laufen. Mein Freund Albert de Boer, der hatte eine Tante in, in der Nähe von Marienhafen, haben wir noch eine Erbsensuppe gegessen, das weiß ich auch noch. Na, und dann sind wir ja wieder, äh, Schule war schon Schluss. Wir hatten ja dauernd äh, Bombenangriff und dann wurde wieder eine Schule getroffen. Wir freuten natürlich, wenn die Schulen getroffen waren, dass wir da nicht wieder hingehen konnten. Ne? Und. Äh, äh, dann mussten wir uns melden. Hier, das war dann, das war, Datum kann ich nicht mehr so genau sagen, aber das war so alles, dies war ja der 3. April, das war so eine Woche später. Da mussten wir uns dann melden. Hier unten in dem, in diesem, in dem Gebäude von der, vom Wasser- und Schifffahrtsamt. Mhm. Und da kriegen wir dann Uniform. Die Uniform war natürlich viel zu groß. Die mussten wir unten aufkrempeln, die, die Hosen. Da wurde gar nicht irgendwie von rumgenäht oder so was. Und dann mussten wir mit den Uniformen nach Hause und dann konnten wir die Uniform anziehen und dann unsere Klamotten dann zu Hause lassen. So Und dann mussten wir uns wieder melden. Und dann wurden wir mit so einem Last, weil wir hatten eigentlich einen ganzen Jungs von, von aus der Klasse und auch die, nicht auf der Oberschule waren und so weiter. Da waren glaube ich, so 40, 50 Jungs. Und da brachte man uns nach äh, Borsum in die Schule. Borsum-Schule, da hatten die Bänke, die also an die Wänden hochgestapelt. Da lag ein Riesenhaufen Stroh. Jeder kriegte zwei Decken und da konnten wir dann pennen. Ja, und da lagen wir dann da und äh, dann mussten wir antreten und dann kriegen wir jeder ein Gewehr und dann kriegen wir jeder eine Panzerfaust, aber nur eine, eine brachten wir ja auch nur. Wenn wir die losknallten, wenn die kamen, dann äh, aber mussten wir denn auch morgens, kriegen wir denn erstmal, äh, so wie in der Schule, so, so, so äh, wurden wir eingewiesen, wie man das Ding da hielt und wie man da die Patronen mal steckt und knallte und so weiter, Hören wir ja noch alles ganz in Ordnung. Aber dass man nur auf Menschen schießen sollte und so weiter, das war ja nun ein bisschen komisch, nicht? Aber der Hauptteil des Tages bestand darin, dass wir, ja jeder kriegt einen Spaten, einige Bessere, einige Schlechtere, schon halb Verrostete, einige ganz Blanke und so weiter, davon ging auch so ein bisschen auf, auf Beziehungen schon, äh, mussten wir auf der Landstraße von Borsum nach Petkum, so, Löcher graben, so Winkel, wie nennt man so Sch na, Schanzlöcher oder, oder sowas. Also, da äh, sollten wir dann reinkriechen, wenn die Panzer nun kamen, die kamen über die Straße, die würden ja kommen, die waren ja schon unterwegs, dann mussten, sollten wir da reingehen und dann sollten wir die Dinger abknallen. Und, aber dann rollten die hier über uns weg und da, da waren die schon immer, also die ganz bis nach Pet kommen dahin, also da die Ersten, die wart, da wollte keiner hin, nicht? Und, und oh Gott, so wie im, im, im Theater schon, so ungefähr. Nicht? Und nee, nee, dann, die Ersten, da wollen wir nicht rein, da wollen wir nicht rein. Na, aber hier, ähm, ach, das ist vollkommen, vollkommen egal. Den nächsten Morgen... Also am, am nächsten, wir waren, das dauerte hier immer so. Die muss, waren immer so im Winkel diese Dinger. Also da musste man, konnte man dahin laufen oder dahin laufen. Und die, die waren dann so hoch, also so tief, dass man so da drin stehen konnte und man konnte, man guckte so mit dem Kopf da raus. Und am nächsten Morgen waren die dann ja schon so hoch voll Wasser. Und dann sagten wir, da ja, kann man ja nicht drin stehen, kriegt man ja nasse Füße und kalte Füße und so weiter. Das, ja, dann hatten wir ja Vorgesetzte da. Und die sagten, ach, das merkt ihr höchstens eine halbe Stunde. Wenn die, wenn die drüber wegfahren, dann merkt ihr, dass ihr mir auch nasse Füße habt. <lacht> Zack, die glatt. sagten die doch, So, und äh, dann hatten wir einen... Äh, unser unser äh, Chef da das war ein Oberleutnant äh, ganz wie immer noch sagen ein ganz äußerst sympath ne, äußerst sympathische Erscheinung er war so mittelgroß äh, brünetter Typ hatte schon graue sch schwarze Haare die so ein bisschen grau durchsetzt waren und braune Augen und sympathisch irgendwie und äh, da hatte man so das Gefühl, ja, und der hatte eine, eine, einen grauen Ledermantel an, das war so bestechend, jeder guckte hier so, das Ledermantel, toll, nicht? Und äh, einen grauen Ledermantel und, und einen Koppel und da hat er dann eine Pistolentasche dran. Und der Mann, der machte so einen, einen Vertrauenserweckenden Eindruck, dass man sich sagte, ja, also den kannst du wohl so akzeptieren. Das ist ein Vorbild. Der Mann ist ein Vorbild. Nicht? Also und den kannst du auch wohl so als Vater anerkennen. Also wenn du mal irgendwas hast, dann kannst du zu dem hingehen. Vielleicht kannst du ja mal an der Brust ausheulen oder irgendwas. Irgendwie waren wir waren ja noch gar nicht fertig als Kinder da. Und äh, jeden Morgen mussten wir antreten, wurden durchgezählt, wenn alle da waren. Und dann lief dieser Mann, der lief, den, er, dieser Oberleutnant, der nette Typ, der lief dann, so haute seine Pistole aus der Tasche raus, lief so mit der Pistole darum, so. Und hier sagt er, guckt euch dieses Ding genau an, wenn einer von euch abhaut, den lege ich hier mit eigenhändig um. Und da brach alles in mir zusammen. Da dachte ich, was? Das hat er mit uns vor? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ja, aber du warst ja der Sache ausgeliefert. Und dann äh, hatte ich das Glück oder das Pech, und das wurde jeden, also jeden Abend und jeden Morgen durchgezählt da, und noch alle da waren. Und hier, dann hatte ich das, ja, das Glück oder das Pech, dass ich plötzlich unheimliche Schmerzen kriegte in der Brust, ich konnte nicht mehr richtig atmen. Ach, das stach so überall und im Rücken hauptsächlich. Und ja, und dann habe ich das gesagt. Und ich, ich, ich war auch richtig so abgeschlappter zum Arzt. Zum Arzt musste ich dann, da brachte mich keiner hin. Wo ich hingefahren da musste ich selbst zu Fuß hin. Da war ja alles durcheinander, hier war ja nichts mehr in Ordnung. Ins Krankenhaus und das Krankenhaus, das war an der großen Straße. Und da war ein unterirdischer Bunker, da war das Krankenhaus drin und da war Dr. Kessler, der alte Dr. Kessler. Und der hat mich dann äh, untersucht. Und äh, da hat er festgestellt, dass ich Rippenfeldentzündung hatte. Und ich hatte da so 38 Fieber, sowas schon. Ja, also hat der ins Bett und kriegte ihn eine Überweisungsstelle. Äh, zum äh, Marinelazarett. Das Marine-Lazarett war die Herrenhausschule. Rum auf, auf dem Dach war ein großes rotes Kreuz. Also das, da durften eigentlich keine Bomben äh, drauf gesetzt werden. Aber das war denen ja egal. Die hauten die Bomben ja hin, wo sie wollten. Und äh, aber in diesem Marine-Lazarett, die, äh, das war ganz voll belegt mit, mit verwundeten Soldaten. Und da durfte man aber, äh, äh, also die wurden, da war auch kein Bunker, da war so ein kleiner Bunker stand da. Ich glaube, der steht da noch, ich weiß nicht, ob sie dem, so ein kleiner, runder Bunker meine ich, der stand am Schulplatz. Mhm. Aber die, die, äh, die Patienten, die da lagen, die blieben da drin. Da lag war das rote Kreuz drauf. Ja, wenn wenn, wenn der Bomben reinfiel, haben sie eben Pech gehabt. Und die konnten sie gar nicht, weil es war ja dauernd Fliegeralarm und, und äh, die konnten sie gar nicht reinbringen in den, in den Bunker. So, nun wohnten wir hier aber in der Zeppelinstraße. Das war nicht weit von, diesem, von dem äh, äh, Bunker da entfernt, von, von der äh, Hertha-Schule entfernt. Und äh, da bin ich erst mal nach Hause gegangen. Ich denke, Mensch, ein bisschen gehen wir erst mal nach Hause von, vom Krankenhaus. Mein Vater war hier bei der Bahn, der war nicht zu Hause, zwei Schwestern, die waren beim Fluchkommando hier im Bunker irgendwo und meine Mutter mit meiner Zwillingsschwester, die war schon geflüchtet, evakuiert bei einer äh, Tante, äh, Onkel und Tante, von mir der Onkel, war ja auch im Krieg, äh, ab Versingsfäen, da waren die. Und da hatte ich irgendwie, das kam da zu Hause an, da dachte ich, oh Gott, sie ist hier ganz alleine. Die Katze, die lebte noch da. Die lebt auch noch nach dem Krieg, die strich da irgendwie rum. Die musste sich hier fressen, ja, selbst so. Da habe ich auf dem Sofa gelegen und da, pff, da weilte das so richtig in mir. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, was machst du nun? Was machst du nun? Also, ab, ab, ich musste ja in, in, in das, in das äh, Marine-Lazarett. Aber wenn ich in das Marine-Lazarett gehe, und, und M. war zur Festung erklärt worden, absolut zur Festung. Also die konnten alles kaputt knallen, was sie wollten. Wenn die kommen, und das konnte ja nicht mehr lange dauern, dann äh, bist du dran. Wenn, in, in, in Bunker darfst du nicht, bin ja krank und, und lieg da ja. Und, und also dann bist du dran. So, Dann Nummer zwei war, haust du ab. Ja, wo soll ich hingehen? Höchstens war es wo meine Mutter war. Ich sehnte mich ja auch als Kind nach meiner Mutter. Meint meinte man ja, die kann einem helfen. Nicht? Und ja, aber wenn die dich unterwegs schnappen, dann wirst du am nächsten Baum aufgehängt oder kriegst vielleicht eine Kugel in eine in, in, in, in Brust oder was und schmeißen dich ins Schlot. Da können die Aale dich fressen. Oder du wirst du kannst hier ja, bei tageslicht ja war ja sowieso nichts oder du kannst hier äh ja, du wirst vom, vom, vom, vom bei Tageslicht, wenn du bei Tageslicht irgendwo darum kriegst, im, im waren dauernd schon hier die Tiefflieger, amerikanische Tiefflieger, die dich denn da beschossen und dann konntest du da auch. Aber vor allem, meisten äh, Angst hatte ich eigentlich vor diesen, vor diesen Feldjägern da, die, die einen da aufgreifen konnten. Und diesen blöden Pass, weil da drin steht, den muss man immer bei sich haben. Der lag mir noch am meisten an. Im, im, im Dings und hast du das Ding, der hätte ich einmal wegschmeißen können. Da hätte ich gar nicht gehabt. Es ging ja sowieso alles durcheinander. Aber ich hatte dann auch wiederum Angst, dass die. Ähm ich lachte. ja auf dem Sofa und das, der, der Fieber oder das Fieber, das rumorte so rum. Was machst du nun? Was machst du nun? Das ist nun eilig. Du musst dich jetzt entschließen, was willst du machen? Willst du abhauen? Willst du da hin? Dings don't is don't. Also das stand eigentlich 9 zu 1, Einmal eins war Überleben und alles andere, das war, das war weg. Und äh, so. Dann habe ich aber gedacht, da wurde es ja dunkel. Irgendwie fragen die an, oder ist, liegt der da jetzt? Denn wir hatten einen, den Namen kann, darf ich natürlich nicht nennen, der läuft jetzt in Emmen noch um, der ist älter, den haben, den haben sie gesucht und haben ihn auch gefunden. Und der war unten in der Schule eingesperrt, aber den, den haben sie nicht tot gemacht. Aber da mussten, vor dem mussten wir noch Wache halten. Der, war, der Vater hatte den in der Krummhörn irgendwo versteckt. Und den haben sie tatsächlich daraus gefunden. Und... Ja, was machst du nun? Also, der musst du du musst dich ganz schnell entschließen. Du musst das diese Nacht muss das denn noch passieren? Wo ich da nun lag. Dann habe ich meine Uniform, die ich ja nun hatte schon, ja schon auch an hatte, die habe ich dann ausgezogen, habe sie unter der Kartoffelkiste im Keller versteckt und habe meine alten Klamotten angezogen. Das, das, war ja so April, das war noch kalt und richtig und fester wie jetzt so, so, so, ne? Und dann bin ich da so um neun um oder zehn Uhr bin ich dann mit dem Fahrrad losgefahren. Und am, am Bahndamm entlang bin ich dann bis in Moor, äh, über Stock und über Stein und, und dann habe ich mich mal wieder hingelegt und in, in so Büschen da und so weiter und dann wieder weiter. Ich denke, Mensch, wenn, du nun, wenn um morgen früh dich jemand sieht oder was, muss bis morgen früh musst du ja quasi ins sein. Da habe ich noch, das ist auch noch meine Zeugin, dass ich da nun keine, keine unwahren Geschichten erzähle oder abenteuerliche Geschichten erzähle. Das war Frau, Frau, eine Frau hier in M, die hier jetzt auch noch wohnt. Und die war auch nachts dann aufge, die musste nach Nemo hin. Und die war nachts aufgebrochen, weil tagsüber immer diese Tiefflieger waren. Züge fuhren hier ja nicht mehr. Und mit der bin ich noch so ein ganzes Stück da, da hier, äh, gelaufen und da kam, da wurde es schon ein bisschen hell, das war so so 7 Uhr oder sowas gewesen, ja, da kam ein Tiefflieger in der Nähe von dem Moor, der kam richtig runter und drrrt. Raterte da los, da haben wir uns auch noch einen Schlot geschmissen. Aber dann, vielleicht, dann konnte man richtig die, den, den, den Piloten sehen. So also dicht bei habe ich nie im Flugzeug jemanden gesehen. Nicht? Aber jedenfalls sind wir da denn ja hier da mit dem blauen Auge davon gekommen. Dann kam ich zu dem Haus meiner Mutter, wo meine Mutter nun wohnte, bei der Tante. Und die Tante, die machte da gleich ein Theater. Wir, nein, das geht nicht. Wir dürfen keine deutschen Soldaten verstecken. Dann werden wir alle totgeschossen. Das, waren, ja, das wussten, wir, wussten wir auch alle. Und meine Mutter, die hat auf Knien da ihr gelegen und hat gesagt, ja, aber hier ist doch noch ein Kind und so wieder und so wieder und so weiter. Und naja, aber jedenfalls, da, da war mein, ähm, mein Ziel irgendwie erreicht und da bin ich auch irgendwie so wohl zusammengebrochen, auch mit meinen Nerven da. Und da haben sie mich in, in der Scheune, in diesem Feenhaus, in der Scheune oben, haben sie mich da versteckt. Aber diese diese diese Fahrt da der mit, mit dem Fahrrad in der Nacht, das, das, das, das sowas vergisst man ja sein Leben lang nicht wieder. Und den Ganzen auf sich alleine gestellt und, und, und da habe ich wirklich oft nachher gedacht, guck, das darf sie ja gar nicht erzählen, das ist, das ist ja... Äh, Fahnenflucht, das, das war Verrat am Vaterland und so weiter, nicht? Und wir haben das ja wohl tausendmal gesungen. Ja, die Fahne ist mehr als der Tod. Das war einem ja so eingegangen, nicht? die scheiß Fahne da, Mensch. Mein Leben ist mir was wert, nicht? Und da habe ich wirklich eine Entscheidung getroffen, die als Kind schon die über mein Leben, die mir keiner eigentlich abnehmen konnte. Und, und wo, wo ich heute sagen, Mensch, da hast du wirklich eigentlich, da hast du was gemacht. Mhm. Als Kind schon, über dich selbst entschieden, nicht irgendwie leichtsinnig, also ich habe mir wirklich überlegt. Ja, also 1 zu 9 neun. mal tot, einmal überleben. Mhm. Und den Pass, diesen Pass noch, den hatte ich dann immer dabei, weil da drin stand, man muss den immer bei sich haben. Das, oh Gott, nee, den Pass, wo, wo, ja, wegschmeißen, nee, wegschmeißen nicht, nicht, wer weiß, wir wusste ja auch gar nicht, da haben wir nun doch nochmal gesiegt. Mhm. Konnte ja sein. Der Krieg war ja noch nicht zu Ende. Da ja lag ja noch alles mhm. drin, obwohl die ja schon da standen. Und da, hab ich, da haben die mir, meine, meine Cousine noch, die hat mir diesen, diesen Pass in so eine äh, Teedose, so eine Blechteedose gesteckt mhm. und hat ihn in den Misthaufen mhm. im Misthaufen verbuddelt. Richtig im Misthaufen. Die hatten ja Kühe und Schweine und so was. Und somit habe ich den, den beheilt. Da denke ich, na, den behältst du auch, wenn mal deine Enkelkinder kommen und sagen, Opa, du lügst Da denke ich mal sage ich, ihr schön was <lacht> du uns da erzählst Aber auf Fahnenflucht stand, kommst du so vor das Standgericht und wurde erschossen. Da, hab ich dann so, da kam die Front ja immer näher, immer näher. Und äh, dann hörte man die, die, die äh, die die Artillerie schießen da von leer da waren wir schon in leer und dann äh, die da also es ist aber keiner da gewesen hatte er hat das Haus durchsucht und also von von den von den Deutschen da nicht und ähm, dann kamen die die äh, äh, äh, Kanadier, die rückten dann an und das hörte man so von Weitem, das die, Rasseln, die hatten so kleine Tanks, Brand Carriers nannten sie die, und da saßen immer so zehn Leute drauf und so weiter, aber einer nach dem anderen, so, so ein ganzer Schwarm war das, fuhren die da und, und das hörte man kilometerweit schon, dieses, dieses Rasseln von den Ketten. Und da war einer im, im, irgendwo im Wersingsfen durch so eine Holzbrücke eingebrochen und lag nun im, im, im Kanal und da konnten die nicht weiter. Da mussten die erst da irgendwie was erfinden, dass sie nun, nun, nun da weiterrücken konnten. Und da bin ich, ja, da, da, und da ging... Und, und diese ganzen äh, kanadischen Soldaten, die da nun drauf waren, die gingen über Land und raubten und, und machten da praktisch, wer weiß was. Aber also was Schlimmes haben sie eigentlich nicht gemacht, aber sie, sie raubten Gold und, und Fotoapparat und Trauringe und ah, ganz schlimm, ganz schlimm. Nicht? Also alles, die mussten, alle kamen die rein da, um anzuklopfen natürlich und die alles. Nicht, was, die machen da natürlich bereit, bereitwillig, alle Laden auf und zeichnen, was sie hatten, das kam in die Uhr, die haben alles zack, die Tasche weg. Und da wohnte zwischen diesem Haus und, und, und äh, dem, dem, äh, einem, einem Nebengrundstück, das war so eine ziemlich große Wiese, da wohnte eine andere Tante, ein Bruder meines Vaters, die, die war schon ein bisschen älter. Und da bin ich da, hab, ich hatte hier ja immer noch diesen, die war ja noch nicht ausgeheilt, aber da bin ich hingegangen, weil ich irgendwie Angst hatte, dass die mich wohl da abstöbern würden. Ich weiß noch, wie der, wie, wie, äh, wie ich da durch dieses Land gekrochen bin, zu der anderen Tante hin, da konnte ich nach Nemo hingucken. Und aber in Nemo ist doch so ein ganz spitzer Kirchturm. Ja. Und da ganz oben, müssen Sie mal, wenn Sie da mal hinkommen, müssen Sie mal gucken, da ist ganz oben in der Spitze, da ist ein kleines Dachfenster. Und da weht eine ganz große weiße Fahne raus, nicht? die ergeben also dem ja. Da, das weiße Fahnenhaar stecken Gottes Willen, also da, das war auch schon, das war schon wurde mit dem Tode bestraft. Also wenn die wenn die äh, irgendwie in ein Dorf äh, gekommen sind und äh, oder die, die Russen oder Engländer oder wer auch immer da in ein Dorf besetzt haben, das wurde dann hier von denen und die haben dann die die, die die Bewohner, die haben dann die weißen Fahnen gesteckt, jedes Haar steckte mit, Bettler und dann Besenstiel, weiße Fahne dran. Nicht? Und äh, dann wurden die nachher hingerichtet, wenn, die, wenn die, äh, das zurückerobert wurde. Nicht? Mhm. Und da hat die mich im Hühnerstall versteckt, diese Frau. Und da habe ich ganze Nacht, diese Tante die ganze Nacht im Hühnerstall gesessen. Da, wo die Hühner ihre Eier legen, was, mhm. Und konnte. Und da morgens geht plötzlich die Klappe auf und da guckt dann kanadischer Soldat rein. Und der wollte da Eier rausholen. Und ich zuckte natürlich zusammen. Also, oh Gott, ich denke, die denken, nun ist es aus, nun haben sie dich. Warum hast du dich versteckt? Hättest du vielleicht die, die vielleicht gar nicht, äh, aber nun hast du dich versteckt. Und dann hat er mich da rausgezogen und hat mich dann da zu seinem, oh, meine, meine Tante, die liebt, der noch, er hatte noch, das war das Kostbarste, was er hatte, eine Flasche Schnaps noch. So für alle Fälle und er lief die immer mit einem Schnapsglas und mit einer Flasche Schnaps hinter diesem Seldaten und gaff um doch frier, gibt gaff um doch frier. Und dann drehte der sich um und riss hier so diese ganze Flasche weg. So, der war besoffen schon, nicht? Und der hatte den, der, der, die Mündung von, von, von dem Maschinengewehr, die hatte mich richtig hier hinten so reingedrückt. Die Stelle, die, die fühle ich heute noch. da Genau kann ich dir noch zeigen. Hat der mich zu seinem äh, Leutnant oder Feldwebel da hingeschleppt und so weiter. Und dann hat er mich da verhört und ich hab, da habe ich geheult. Da dachte ich, nun ist mein letzte Stück lang gekommen. Die Odyssee ist beendet und jetzt ist es aus. Und da habe ich ihm dann da versichert: äh, ich, I'm, not a, I'm not a soldier, I'm a schoolboy und so weiter. Und äh, never be a soldier und so weiter. Und er guckte dann guckte der mich an und sagte zu, anderen, zu dem, da, let him fag off. Da war ich erlöst. und Das war, das, das war meine Erlösung. Aber ich habe richtig gehend gedacht, nun ist es aus. Die ganze Zeit da nicht. Mhm. Und äh, somit bin ich dieser, aus dieser ganzen Sache äh, durch. Sonst, sonst wäre ich vielleicht nicht da gewesen. Ich hätte Emm heute kein Glockenspiel gehabt. <lacht> ich wollte dann zu Fuß nach Emm laufen und. Äh, ich hatte immer die Krankheit, war noch nicht ganz weg, aber ich fühlte mich doch, also dieser ganze Druck, der war ja weg da. Mhm. Und die, die, die, die, dieser, diese, ich kann mich noch so an, an, den, an den Tag erinnern, den 8. Mai, das, das, der Krieg ist vorbei. Und da kam dann noch ein, ein Kanadier, der fuhr da auch mit so, einem, mit so einer Jülle da durch. durch ein, das war so ein ganz netter Kerl. Und dann sagte er, so the war is over. Und da habe ich noch gefragt, ja, who has won the war? Ich konnte noch nicht genau, ich wollte das ganz genau wissen, ob ich wieder frei war oder nicht. nicht? Und da sagte er, Juhu. <lacht> ich wollte ja sehr recht gehabt. <lacht> ja, das Aber das war die, die Geschichte, äh, fahnenflucht eines Kindes in die Freiheit. Dieses Interview mit Bernhard Brahms fand im Februar 2005 in seiner Wohnung am Schreyershoch statt. Die hier dokumentierte Geschichte über seine Einberufung zum Militärdienst und seine begangene Dissertation ist nur ein Teil des Interviews. Dieser Teil, über den Bernhard Brahms bis dahin nie öffentlich gesprochen hatte, war ihm aber so wichtig, dass er einen eigenen Titel dafür bestimmte. Fahnenflucht eines Kindes in die Freiheit. Bernhard Brahms hat mit seiner Geschichte verdeutlicht, wie autoritäre Staaten mit Menschen und besonders auch mit Kindern umgehen und wie viel Mut dazu gehört, sich gegen solche Systeme aufzulehnen und zu widersetzen. Es ist ein Appell, sich für den Erhalt der Demokratie einzusetzen und somit die Freiheit und den Frieden für alle Menschen zu gewährleisten. Bernhard Brahms war Träger der Ehrenmünze der Stadt Emden und großzügiger Spender und Mäzen. Er spendete im Jahr 2000 seiner Heimatstadt ein komplexes Glockenspiel für den Rathausturm. Es war sein Herzenswunsch. Diese Schenkung war die Einlösung eines eigenen Versprechens aus seiner Jugendzeit, wenn er den Krieg überleben würde. Wenn Emden wieder aufgebaut ist und die Menschen in Frieden leben, dann wollte er der Stadt das seit Jahrhunderten geplante Glockenspiel stiften. Durch die Stiftung einer Gedenktafel für fünf erhängte ukrainische Zwangsarbeiter, die 1944 durch Nationalsozialisten hingerichtet wurden, wollte er den namenlosen Opfern ihre Ehre und Identität zurückgeben. Henny der Delftspucker, eine lebensgroße Bronzefigur, die neben zwei weiteren Figuren am Delft steht, war ein weiteres großes Geschenk an seiner Heimatstadt. Bernhard Brahms war als Emder Jung sehr eng mit seiner Heimatstadt Emmen verbunden und es bereitete ihm immer eine besondere Freude, diese großzügig zu beschenken.